Servus miteinander und willkommen zu einem neuen Video von Frankys Motorradreisen. So, schauen wir mal, was da ist. Da steht ja was. Ist das süß. Tja, das ist die neue Beta 300 Evo. Ja, neu. Aber sie schaut echt aus wie neu, ne? Ja, äh, wer auf Instagram gefolgt ist, der hat gesehen, äh, ich habe die Gebrauch gekauft. Ist noch ein bisschen dreckig, die müssen wir noch sauber machen. Ähm, die Federgabel ist leider ein bisschen undicht, Das muss man noch machen. Da habe ich den Kit schon bestellt. Ähm, ist relativ okay, aber auch das hier ist hinüber. Das blöd man, wenn man das so hochhebt. Zack. Okay. Dann tackelt die so ein bisschen. Und die kommt nicht ganz weiter raus. Aber das ist normal. ähm da müssen wir halt jetzt einfach nochmal das normale Öl einfüllen und da wird es halt wirklich wahrscheinlich richtig teuer, weil das Ding hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich glaube insgesamt 12, 12 nope. Lager, ähm, das wird sehr witzig noch werden. Aber äh, schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das gefällt und ob ihr davon Videos haben wollt. Ähm, weil ich feiere das Ding mega. Das ist ein richtig geiles Gerät. So, aber heute fahren wir wieder mit ihr, weil es geht heute halt mal wieder zu meinem Vater. Gut. So. Heute reden wir ein bisschen über die Beta. Ähm, dann reden wir mal, oder dann bräuchte ich eure Hilfe, weil. Ähm, wir wollen ja in dreieinhalb wochen in den urlaub fahren und ich habe langsam einfach keine ahnung mehr wo ich hinfahren soll ähm, weil ähm, wir haben einmal äh, rumänien eigentlich geplant gehabt aber ähm, aber ähm, mit diesen ganzen Ausnahmegenehmigungen, also ich muss irgendwo hin, wo ich am Ende nach Hause komme und nicht in der Quarantäne sitze, weil, also persönlich, mir ist es egal, also ich kann ja arbeiten, wo ich möchte, boah, geil, ist ein schöner Sonnenaufgang, ja, warte mal, ich glaube, dann muss ich euch aber erstmal ein bisschen auf Stand bringen, so, und jetzt ist das auch erledigt. Ja, ähm, dann fangen wir doch mal gleich wieder an, äh, weil wir im Endeffekt ähm, mir ist es persönlich eigentlich egal, aber die Marion äh, arbeitet ja auf dem Pferdehof und äh, die kann sich das nicht leisten, äh, da zwei Wochen in Quarantäne zu sein, nur weil man weil man das glaubt, dass es so ist, obwohl wir meistens mit niemandem Kontakt haben, wenn wir unterwegs sind. Also auch auf der Deutschlandreise hatten wir wirklich fast mit niemandem Kontakt. Ähm, klar, natürlich ist wieder so eine Sache, es kann jederzeit passieren, aber das kann mir auch wirklich überall passieren. Ja, und äh, da wäre es halt cool wenn ihr mir halt vielleicht auch mal helfen könntet und äh, ein paar Reiseziele im Endeffekt aussucht. Also im Endeffekt, ich möchte gerne, ich, ich sage euch mal kurz, was ich möchte, ich möchte äh, Offroad fahren, relativ äh, viel äh, und auch relativ hart, äh, so weit wie möglich. Und äh, auch nur mit kleinem Gepäck. Aber also von daher kann es auch ein bisschen härter sein. Zeitblase jetzt <lacht> und zwar ähm, ich fahre drei Wochen weg. Das heißt also, ich brauche eine Tour für drei Wochen. So, und jetzt machen wir wieder Schnipp. Ähm, ich hatte Frankreich im Kopf, also Rumänien war im Endeffekt angedacht. Und ja, hättet ihr da Vorschläge? Also ich wollte dann, wenn es ganz blöd läuft, die französische TET fahren. Ähm, da müssen wir halt schauen, ob das, ob das so hinhaut. Aber ich bin gespannt, was ihr schreibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr was schreiben würdet. Ähm, ja. Ich versuche das auch gleich heute noch hochzuladen, heute Abend. Ähm, das wird dann wahrscheinlicherweise jetzt auch ein bisschen ungeschnitten. Das heißt also einfach pur, der Frankie, so wie er ist und und lebt. Ach ja, so, so. So, äh, ich hoffe mal, dass ihr auch diese neuen Videos auch so gefeiert habt wie ich. Also ich bin mega, mega happy, ähm, dass ich da immer weiterkomme mit DaVinci Resolve. Ähm, also das ist das Schnittprogramm. Und äh, ich habe außerdem jetzt ein ne neues Mikro. ne? Äh, natürlicherweise eins von Rode, ne? Äh, das Lavalier Plus. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Ähm, ja, genau. Und das funktioniert jetzt auch äh, auf höheren Geschwindigkeiten. Also ab 120 wird es ein bisschen undeutlich, aber äh, es knackt nicht mehr so wie die billigen Varianten für 5 Euro. Äh, also bitte akzeptiert das, wie es so ist, weil es gibt nichts mehr Teureres. Ähm, es liegt dann am Helm, aber ganz ehrlich, bei den, bei den Wetterverhältnissen mit knapp 38 Grad hier... Das liegt dann am Helm, aber ganz ehrlich, bei den, bei den Wetterverhältnissen mit knapp 38 Grad hier, äh, nee, sorry, aber da fahre ich nicht mit einem Integralhelm. Äh, Im Herbst kommen wir dann wieder zum Integralhelm zurück, dann habt ihr wieder ruhigere äh, Atmosphäre. Aber ihr könnt ja auch einfach mal diesen Motor hören, ne? <lacht> so. Gut, äh, das zweite Thema ist die Beta 300. Die habe ich mir vom Horst gekauft, ich suche ja schon seit knapp einem Jahr nach einer guten Trailer-Maschine, das ist eine 2016er Beta 300 Zweitakt Evo, <lacht> diese Namen ist der Wahnsinn. Und also ich bin sie mal ein bisschen Probe gefahren, sie fährt sich vom Gang her perfekt. Aber du hast halt diese Kleinigkeiten. Und äh, hab die relativ günstig geschossen. Auf, äh, auf mobile.de stand sie drin. Und die war in Ottobrunn Und äh, dann habe ich einen Horst angerufen. Wisst ihr, das ist ganz geil. Ho ich heiße ja Horst Dietrich Frank, oder der heißt Horst. Ne? Ähm, ist ja ganz witzig. Ähm, das ist uns aber auch erst aufgefallen, gefallen, äh, nachdem wir dann im Endeffekt den Vertrag unterschrieben, äh, unterschreiben wollten und er ich mit Horst unterschrieben hat und er mit Horst unterschrieben hat. Und ich so, Hä, du heißt ja auch Horst. Ja, ja. <lacht> War ja ganz witzig. Naja. Und ja. Ähm, genau. So, und an der Maschine muss ich noch ein bisschen basteln. Ich äh, habe die Ersatzteile auch schon besorgt, äh, also jedenfalls vorne an der Federgabel habe ich sie schon besorgt. Äh, da brauche ich ja nur einen Dichtring, Öl. Es... Ich freue mich einfach auf den Urlaub, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm... Oder auf die Reise. Ähm... Ach so, stimmt! Ja, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz zurückspringen. Ich glaube, ich schneide das jetzt an einfach nur rein. Also bitte nicht, bitte nicht, äh, ähm, bitte nicht sauber sein. Äh, nicht sauber sein ja? Also ähm, ich schneide jetzt das, was ich sage, da rein, wo wir, wo ich gerade eben über die, äh, über, die über, über den Urlaub geredet habe. okay, Also und jetzt ist wieder Zeitreise und dann äh, habt ihr das alles gleich am Anfang. Weil so könnt ihr mir dann gleich direkt schreiben. So, ähm, tja, was gibt's sonst noch Neues? Ich bin mega happy. Äh, ich feiere die Maschine auch. Findet ihr, das, findet ihr das Design von der Beta eigentlich auch so geil wie ich? Also ich, ich finde das so mega sexy, dass die so dünn ist. Und die fährt sich wirklich traumhaft schick. Super love, super geil wirklich geil. Also macht richtig, richtig Laune. Ja, so und wieder grün. Vor allem, das Geile ist ja wirklich, ich fahr, ich stelle mich auf die Maschine drauf und kann direkt einfach stand stehen. Ich stelle mir so, Hä, das hast du bei einer anderen Maschine nicht gekonnt. Ah, oh, okay, das ist die richtige Maschine. <lacht> ja, also, Du hast das auch eine ganz coole Socke. Äh, der fährt selber noch Ducati, ähm, auch ein sehr schönes Teil mit vielen Carbon-Teilen und so. Da habe ich da kein Foto von der Maschine gemacht. Mega geil. Ach, ich liebe es in Bayern zu leben. So, ähm, tja, das war das so das kleine, aber feine Update von Frankie. Ähm, es wäre cool, wenn ihr mal wieder ein Abo macht, apropos Abos, Me ihr Jungs, ihr seid ja vollkommen sick. Ich, ich danke euch, äh, wirklich, wirklich, wirklich äh, für jedes Abo. Das ist ja die letzten Wochen, also durch die zwei neuen Videos, ist das ja so hochgeschnellt. Äh, ich bin ja jetzt schon bei 380 Leuten, mega, also... Äh, äh, also wirklich, in so kurzer Zeit hätte ich das nicht gedacht. Also klar, das Konto ist jetzt schon relativ alt, aber ich poste ja erst schon, naja gut, wirklich aktiv jetzt erst seit ein paar Monaten. Und also nochmal wirklich, wirklich Dankeschön für jeden, der Support gibt und jeder, der im Endeffekt ein Abo gibt. Ich freue mich da mega und hart und ich feiere das auch mal. Und äh, ich überlege mir auch gerade schon, äh, wenn wir mal die 500 marke knacken, äh, was ich euch da im Endeffekt dann äh, präsentieren kann, aber da gibt es sicherlich dann auch ein Special. Also da bin ich mir sicher. Ähm, also ich hätte das nicht gedacht. Mega, also nochmal, nochmal, vielen, vielen Dank. Äh, passt auf euch auf. Und... Wir sehen uns dann äh, spätestens äh, bei der Tour oder bei der Zehntausender, beim Zehntausender-Video. Also, euer Frankie. Passt auf euch auf, bleibt oben und bis bald. Ciao.